Vielleicht finden wir noch einen anderen. Yes. Hier ist er. Ach, da Oh, das ist so richtig ein Zauberstab. Oh, okay. Hast du auch einen Zauberspruch dabei? Okay, wollen wir eins zusammen kreieren, ja? Popus, Hokus, 1, 2, 3, Rallys Kopf schnell herbei. Das ist ein einfacher Zaubertrick, oder? Okay, probieren wir alle mal zusammen. Ein großes Applaus für uns Olaf oder Olaf, meiner Olaf. Olaf! Du bist ein Olaf-Fan, ja? Okay. Außer ein Olaf-Fan. Schatter! Setz dich wieder hin, hast du super gemacht, Chris, bestimmt nochmal einen großen Applaus Hey, liebe das kennen bestimmt schon einige, das ist nämlich seit 1999 auf meiner CD. Das Lied über mich. Wer kennt das? Und wer kann es singen? Wer kann es singen?